Kann ein Stofftier wirklich trösten, also in echt, zum Beispiel auch einen Erwachsenen? Diese Frage habe ich mir gestellt und wenn es funktioniert, auch warum es funktioniert. Und da bin ich eigentlich sehr schnell zu dem Hauptgrund gekommen, nämlich Liebe. Denn Liebe kann ja auch in Dingen stecken, nicht nur Perfektion oder Leidenschaft für eine Sache, sondern auch Liebe. Denn letztendlich wird ja alles, alle Dinge werden von Menschen erdacht, erfunden und oft auch noch gemacht. Und so kann ein Mensch natürlich auch Liebe in das stecken, was er tut. Nehmen wir mal das Beispiel Winnie the Pooh. Auch wenn sein Autor Mr. Millen hinterher ein gespaltenes Verhältnis zu den Geschichten hatte, weil er nicht mehr so als Erwachsenenautor ernst genommen wurde und auch obwohl sein Sohn ihm das auch Jahre später eher übel genommen hat, weil er als Christopher Robin da so zentral drin vorkam, trotzdem, finde ich, merkt man, dass zur Entstehungszeit dieser Geschichten da ganz viel Liebe und Leidenschaft reingeflossen ist für die Hauptcharaktere und für seinen Sohn, für den er diese Geschichten geschrieben hat. Und das kann dann auch als Symbolik in dem Stofftier, finde ich, für einen stecken oder man kann das damit verbinden und so hat es Winnie the Pooh geschafft, auch mich in dunklen Zeiten ein bisschen zu trösten. Letztendlich damit, mit der Gewissheit, dass da draußen ja Liebe ist. Aber auch andere Dinge können das für einen natürlich tun. Zum Beispiel Serien auch ganz gut. Nehmen wir mal das Beispiel Star Trek ab. Captain Picard vor allem, also den späteren Serien, da steckt da ja auch ganz viel Liebe für die Menschen ganz allgemein drin, für eine bessere Welt, eine positive Zukunftsvision, die kann man da finde ich auch ganz stark rausspüren oder zum Beispiel bei einer der Nachfolgeserien Voyager merkt man auch ganz stark, dass die Autoren ganz viel Liebe und Leidenschaft für diese Figuren hatten und für diesen Teamgedanken und den Zusammenhalt auf einem Raumschiff. Das kann man da auch ganz stark spüren und das kann einen auch trösten. Oder zum Beispiel auch ein Singer-Songwriter, den man ganz toll findet und zu dessen Texten man irgendwie eine Verbindung hat, in denen ganz viel Liebe steckt. Auch das kann einen äh, natürlich trösten. Oder zum Beispiel auch die Marble Olympics hier auf YouTube. Ich verlinke das mal unten in der Videobeschreibung. Da hat ein YouTuber mit kleinen Murmeln die olympischen Sportarten nachgestellt. Und da gibt es dann auch einen richtigen Sportkommentar, der drüber gesprochen wird. Also da merkt man auch, wie ganz viel Liebe und Leidenschaft jemand für ein Hobby aufbringt und in sowas reinsteckt. Womit er dann die Menschen sozusagen beglückt und unterhalten möchte. Aber auch ein ganz generisches Stofftier, hinter dem keine große Hintergrundgeschichte steckt und kein detailverliebter Charakter, auch das kann einen trösten, wenn man das zum Beispiel von einem liebenden Menschen geschenkt bekommen hat und es einen an den erinnert. Oder auch einfach nur die eigene Liebe, die sich daran spiegelt, weil ich dieses Stofftier so gerne habe und so gerne mag, auch die kann einen ja trösten, denn solange ich Liebe in mir selber drin trage, gibt sie letztendlich ja auch logischerweise da draußen und es besteht immer die Hoffnung, auch ihr wieder zu begegnen. Ich denke, wenn man Liebe gibt, kommt sie auch immer irgendwo bei Menschen an und wird am Ende immer auch zu einem Zurückkommen und einem geschenkt werden. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig hier für den Schluss, aber passt ja vielleicht auch äh, jetzt zu Weihnachten. Peace on earth, Mary. rock the cradle, rock the cradle, rock the cradle. Peace on earth, Mary rock the cradle, the Christ child born in glory.